Starten wir vielleicht bei der ersten Frage, kann ich das auch? Wir haben letztes Jahr im Oktober gestartet und wir haben keine Vorfahren gehabt und wir haben nicht wirklich gewusst, was überhaupt mit Instagram alles möglich ist. Wir haben gesehen, okay, es gibt Instagram-Profile, jeder kennt so Seiten wie zum Beispiel Zitatseiten, Erfolgsseiten oder so Personal Brand Seiten, einfach so große persönliche Accounts und man kennt sie, aber man hat jetzt nicht wirklich gewusst genau, was machen die, aber man weiß, okay, die verdienen damit Geld. Und wenn man sich länger damit beschäftigt, merkt man, okay, die haben Instagram-Profile, haben sich damit das Fundament gebaut und haben in ihrer Biografie, in ihrem Profil einen Link, der meistens zum einem Produkt führt. Und so ergibt sich am Ende dann irgendwie ein Bild, und man merkt, okay, damit verdienen die Geld. Du denkst jetzt wahrscheinlich, ja, das ist ja offensichtlich, aber... Wie wir damals im Oktober gestartet haben letztes Jahr, war das für uns nicht so offensichtlich. Aber wir haben gesehen, das ist eine geniale Möglichkeit und wir wollen das auch. Und funktioniert das wirklich? Ich glaube, diese Frage kann man am besten damit beantworten, indem ich dir jetzt da einen Screenshot einblende. Du siehst du jetzt, dass wir im Oktober letztes Jahr gestartet sind oder haben, je nachdem was du jetzt ist, Und du siehst Null. Im ersten Monat, wo wir gestartet haben, war Null. Es hat wirklich zwei Monate gedauert, bis wir die ersten 20 Euro Umsatz generiert haben. Und das ist nichts. Und du siehst, wir haben das wirklich durchgezogen. Wir sind dabei geblieben. Wir haben nicht aufgegeben. Weil wir waren so heiß auf diese Einnahmen und wir haben gewusst, was möglich ist. Und wenn du da jetzt dir mal die Reihe anschaust, dann siehst du, dass wir, das haben wir jetzt Oktober, dass wir letztes Monat im September über 13.000 Euro Umsatz generiert haben. Und ich glaube, damit ist die Frage beantwortet, funktioniert das wirklich da kann man Hacken hintersetzen, es funktioniert wirklich. Kann ich das auch, wenn wir das geschafft haben, dann kannst du das definitiv auch. Du hast da uns eine Reise gesehen, wir haben mit Null gestartet, du kannst genauso starten. Du hast den großen Vorteil, du hast dieses Coaching, du hast den 1% Club. Nach diesem ganzen Wissen, und nachdem du alles durchgearbeitet hast, dann bist du nicht mehr bei Null. Dann bist du wirklich bei 100%, du weißt alles. Du kannst wirklich innerhalb der nächsten Tage starten. Beziehungsweise kannst du sofort starten, innerhalb der nächsten Tage deine ersten Einnahmen generieren. Das ist dein großer Vorteil, das haben wir letztes Jahr nicht gehabt. Und was ist der 1% Club? Unsere Vision ist es jetzt noch, dieser 50.000 Euro Umsatz. Und wie gesagt, wir gründen den 1% Club. Unsere Vision ist es, anderen Menschen zu zeigen, wie man online, bzw. über Instagram etwas aufbaut, bzw. damit Geld verdient. Weil uns bietet das mehr Freiheit und vor allem mehr Unabhängigkeit. Und das ist unser großes Ziel und diese Vision wollen wir nach außen geben und vor allem wirklich auch verbreiten und anderen Menschen diese Möglichkeiten geben. So viel dazu. Ich glaube, die ersten drei Fragen sind beantwortet. Du kannst jetzt super in die weiteren Module starten und im nächsten Video geht es grundsätzlich darum, was ist Affiliate marketing und wie verdienen wir eigentlich überhaupt dieses ganze Geld über Instagram. Und bevor du jetzt ins nächste Modul startest, unter dem Video findest du noch zwei Links, das sind unsere Instagram-Profile verlinkt draufklicken, uns folgen, damit du in Kontakt mit uns stehst und unten ist noch ein Button mit dem Telegram-Kanal, der ist dazu da, dass wir die ganzen Updates einfach schneller an euch übermitteln können, Informationen, wenn irgendwas Wichtiges ansteht, dass ihr einfach wirklich direkt den Kontakt zu uns habt, bzw. die Infos gleich vorabkriegt. Also unten unseren Profilen folgen und zum Schluss noch den Telegram-Kanal klicken und dem auch beitreten. Wir sehen uns im nächsten Video. Kurs. Im nächsten Video wird direkt auf die häufigsten Fragen eingegangen. Dem zweiten Modul geht es dann um das große Ganze. Was ist Affiliate Marketing? Falls du hier noch komplett am Anfang stehst, falls du, ich sag mal so, noch keinen Euro online verdient hast, dann lernst du hier, wie das Geschäftsmodell funktioniert, was Affiliate Marketing überhaupt ist, wie du damit Geld verdienen kannst. Auf So und hier befinde ich mich jetzt schon im Mitgliederbereich vom 1% Club, so sieht das Ganze aus, nachdem du dir den 1% Club gesichert hast, wie du hier bereits siehst, hast du hier verschiedene Produkte, verschiedene Strategien, die du anwenden kannst, um mit Instagram Geld zu verdienen. Dein perfekter Start, jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt geht's los, du lernst, okay, wie kann ich mir jetzt ein Profil erstellen oder mein bisheriges dafür nutzen, um Geld zu verdienen, wie positioniere ich mich richtig, was muss ich beachten, um ein optimales Profil aufzubauen. Es wird hier anhand von Praxisbeispielen bei erfolgreichen Instagram-Kanälen gezeigt, was du verwenden kannst. Und du kannst das Ganze einfach Schritt für Schritt für dich nachmodellieren. Dann im Masterplan hast du hier die 100 Euro am Tag Methode und auch hier, finde ich extrem geil, einfach in der Praxis gezeigt, wie kann ich 100 Euro am Tag durch Affiliate Marketing, durch das, dass ich Besucher über Instagram generiere für digitale Produkte, die ich verkaufe, wie kann ich damit 100 Euro am Tag verdienen? Erklärung, Startschuss, tägliche Provisionen, dann hier wieder ein Praxisbeispiel anhand eines ja, Instagram Kanals, der das Ganze schon erfolgreich macht. Also hier wird dir einfach das Handwerk anhand von Praxisbeispielen Schritt für Schritt gezeigt und du kannst es dann auf allen möglichen Nischen mit verschiedenen Instagram-Kanälen anwenden. Ich mache das bereits seit einigen Jahren, das heißt ich habe mehrere Instagram-Kanäle, die das Ziel verfolgen, digitale Produkte automatisiert, möglichst automatisiert zu verkaufen und das eben in verschiedenen Nischen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn irgendetwas unklar ist, ganz egal, schreib's mir einfach in die YouTube-Kommentare. Ich versuche jede Frage zu beantworten und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg mit dem 1% Club. Ciao.